Grüezi und herzlich willkommen zur Wanderwelt mit Thomas Compagnon und Andrea Meyer. Heute sehen wir das Glarnerland am Meer. Nicht ganz, aber man sieht, dass es mal am Meer gelegen ist. Eine Wanderung, die mit einer Bändelfahrt anfängt, ist verlockend. Das heutige Bändli bringt uns auf gut 1500 Meter hoch. Begleitet werden wir heute von der Wanderleiterin Maya Kobi Largo und ihrem Hund, Demila. Mila. Zuerst sticht uns aber gerade mal etwas Ungewöhnliches ins Auge. Hey Thomas, ich sehe Liegestühle. Dann machen wir jetzt eine Pause. Hey, geht's noch? Das ist Kunstwerk. Ehrlich? Ja, das ist so. Die Liegestühle sind Teil von einer grossen Wanderausstellung zum 10-jährigen Jubiläum vom UNESCO-Walterbegebiet Sardona. Glarnerland ist bekannt für seinen steilen Einstiege. Wer hier oben wohnt, muss mit dieser Tatsache zurechtkommen. Kein Problem für den Bauer, der heute das letzte Heu holt. Seine Outdoor-Küche, das muss ich ehrlich zugeben, hat mich schwer beeindruckt. Es geht weiter in Richtung Alp Fessi. Niemand sieht man den Gebirgsbildungsprozess so gut wie in dieser besonderen Gegend. Also könnte man sagen, das Glarnerland ist eigentlich fast schon mal am Meer gelegen? Ja, das kann man so sagen. Und zwar vor ungefähr 250 Millionen Jahren haben wir eigentlich vor uns eine große Lagune. Im Inneren war es sehr heiss, aber wir hatten mehr vor uns. Jetzt sehen wir hier zum Teil verschiedenfarbige Steine. Warum haben die verschiedene Farben? Ja, die haben verschiedene Farben, weil sie aus verschiedenen Zeitepochen kommen, weil sie verschiedene Entstehungsgeschichten haben und weil es verschiedene Mineralien drin haben. Neben der Stein fasziniert aber auch noch anders. Mmh. Frische Heidelbeere von der Alp. Sehr süß. In dieser einsamen Landschaft erwartet man eigentlich niemand mehr. Aber wir treffen den Älpler Hans Rudi. Hans Rudi, du bist heute mit 31 Kühen oben runter, ganz allein? Nein, nein. Junior hat auch geholfen. Hat auch geholfen? Ja, er kommt jetzt unten mit dem Zoo Und ist alles gut gegangen? Ja, ist alles gut das ist gegangen. ist ist aber schon ja. das Risiko ja. noch, oder? Was, ein ein, ein Risiko ist immer dabei. Wir haben aber ganz ruhiges Vieh. Und darum funktioniert das hier oben. Was machst du jetzt hier oben heute? Heute habe ich jetzt ein zusammen Winterfische machen und danach rutschen wir wieder ein Stück weiter Und am nächsten Donnerstag gehen wir heim. Zeit zum Weitergehen, der Berg ruft, vor allem zieht den Nebel auf. Auf dem schwarzen Stöckchen haben wir leider keine Aussicht, aber dafür wartet eine andere Überraschung. Gipfelbuch. Klar, schreiben auch mir ein Das gehört dazu. Zwar bin ich noch immer ein bisschen enttäuscht über den Nebelvorhang, wird aber schon gleich tröstet mit einem unglaublichen Auftritt. So viele Steinböcke, so nah, habe ich noch nie gesehen. Die ersten Etappenziel, die Murgseehütte, wo man übernachtet, ist nicht mehr weit. Und schon sieht man den Murgsee. So langsam tut sich der Vorhang wieder auf und es tut gut, das Ziel vor Augen zu haben, obwohl der Abstieg, der um den Halbsee herumführt, noch mal gut 40 Minuten braucht. Die gemütliche Berghütte ist gut ausgebucht. Auch die Vierbeiner sind froh, dass sie jetzt es warmes und Trocknigs Platzli haben. Der Tag fängt mit einer Traumkulisse Handyempfang gibt es da hinten übrigens nicht und das macht alles gerade noch mal spezieller. Die Sonne wärmt uns schnell und wir sind froh, dass wir früher aufbrechen. Wir haben heute noch einen weiten Weg vor uns. So, jetzt haben wir noch 5,5 Stunden vor uns. Nicht mehr ganz. Morgfurke haben wir hinter uns. Jetzt geht wir noch sanft abwärts zu Filzbach. Fast nur noch abwärts. Der Weg führt uns vorbei an Moorwiesen, Bäch, Seen und durch ein geschütztes Arvenwaldreservat. Ein bisschen später laufen wir aber auch noch einmal durch ein felsiges Gebiet. Und man sieht, dass der Berg arbeitet. Thomas, wir laufen jetzt durch ein sogenanntes Felssturzgebiet. Was machst du an einem Brocken? Davon springen. Da kommt es so nur darauf an, wer schneller ist, der Bist Fels oder rein. Gehst du in die Richtung an? Ja. <lacht> wenn er jetzt kommt, gehen wir Dann Machen wir einen Wettlauf. Gut, hoffen wir, dass es keiner kommt. Wir laufen jetzt schnell durch. Lang geht es aber nicht und schon sind wir wieder auf einer sicheren Wegstrecke. Vor uns tut sich der Tan auf, der zu einer kurzen Pause einlädt. Und so, wie wir angefangen haben, hören wir auch auf. Fast schon ein bisschen luxuriös, mit Blick auf den Wallensee. So. Du, ist sicher gut. Sehen einfach nichts hinter dem Rucksack. Ja, wir sind so. ein bisschen wie hier. Aha, aber ja, jetzt geht's. Oh, ist das schön. Oh, das ist mal eine gute Idee. Ja, so Ist gut.